Fans. Herzlich Willkommen! Lange Zeit haben wir uns nicht mehr hören und sehen lassen. Es gab ja auch nicht viel Neues. Aber die Zeiten ändern sich. Wir haben heute für euch ein technisches Highlight. Und das ist jetzt genau hinter mir aufgebaut. Und äh, dafür verbirgt sich jetzt was ganz Besonderes. Und zwar äh, ein ultra kurzdistanzprojektor und äh, das ist ein Projektor von der Firma... Heisenz. Heisenz! Heki, wo kommst du denn her? Ja, ich habe mich angeschlecht. Du schleifst es von hinten an. Wo technische Neuerungen sind, da muss ich auch sagen. Ne? Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich weiß du weißt, so, was es geht? Ich hab gerade runtergeguckt, ja. Ja. <lacht> Dann zieh doch mal bitte an der... Und... Gut, so, Hammer. jetzt brauchen wir natürlich einen Cuttermesser. Hab ich nicht. Das liegt natürlich aber jetzt hier. Ich gehe mal kurz auf dem Bild. Ja. Aber ich bin im Bilder. Du bist im Bilder, genau. So, bitteschön. Ich habe die Ehre, ja? Ja. Und zwar, das ist ja jetzt momentan unser Demo-Gerät. Ja. Und ich habe mir das jetzt nicht nehmen lassen, solange wir warten, bis du vorbeikommst. <lacht> Und heute ist dieser Tag. Sehr schön. Und wir boxen doch jetzt mal oder unboxen doch jetzt mal. Ja, also wie man sieht, wirklich, erste Gerät. Wir haben weiter das Gerät noch nicht gesehen. Ja, absolut ähm, genau. echtes Unboxing. Ich mache jetzt mal ganz kurz äh, folgendes und zwar werde ich mal jetzt die, die Kamera hier äh, nehmen. Oh, müssen wir die anziehen? <lacht> so. so. Extra zwei Paar. Eins für dich, eins für mich. <lacht> so, gut, dann nehme ich das mal ein bisschen, mach das mal ein bisschen höher. Sieht man da was? Ja. Ja. Genau. Handschuhe sind auch mit dabei. Handschuhe sind dabei. Ich ziehe jetzt die Handschuhe an, damit ich hier nichts dann lasse ich das jetzt erstmal so das sind sogar zwei paar sehr gut dann ziehe ich mir die andere, anderen handschuhe an oben oh, vorne sehr vorne ja was haben wir denn da ja fangen wir mal an also hier haben wir erstmal eine tüte mit zubehör da scheint die farbe drin zu sein Oh ja, die kennen wir schon. Das ist die sehr edle Fernlino. Die hatte, glaube ich, auch schon der kleine Bruder. 100 respektive 120 L5F. Wirklich sehr, Also die ist wirklich schön. Die ist aus Metall, schön schlank, elegant. Hat tatsächlich jetzt hier auch die, die Shortcuts für Netflix, Prime Video, YouTube. Ja, das ist äh, Genau, da muss jetzt auch eine neue Taste dabei sein. Guck mal, das ist mir aufgefallen und zwar äh, müsste das die. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht im Kopf welche bei der Vorgänger. Genau, das müssen wir dann mal später, mal auf der Homepage kann man das nachlesen. Ich äh, oh, lade mal hier. die Fernbedienung hier in, in die Kamera. Ja, die ist wirklich sehr, sehr sehr hochwertig und edel. Genau. Dann bin ich sehr überrascht, dass es sowas noch gibt. Ein richtiges Bedienungshandbuch. Das gibt's es ja gar nicht. Wahnsinn. Das ist ja eine Bettlittür. <lacht> ja, gut, die ist wahrscheinlich in X-Sprachen. Aber trotzdem, die meisten Hersteller haben das ja wegrationalisiert. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil immer ja. das im Internet suchen zu müssen und so weiter, also tatsächlich ein richtiges Telefon. Zum So. So, was haben wir hier? Hier sind Dann haben wir hier ein USB-Kabel. So, was haben wir hier noch? Mal gucken, was da noch ist. Oh! Ein Staubblaseball. Genau. Ja, sehr wichtig. Äh, ja. Gut, ist das ja eine Top-Ausstattung. Aber was, wofür genau? Also... <lacht> und ein Schmink... Sch <lacht> also ich nehme mal an, dass das fürs Gehäuse ist. Ich, glaube, ich hoffe nicht, dass man die, die Light Engine damit reinigen muss. Ja, also, das ist dann hinterher für die Hobbybastler wahrscheinlich. Ne? Ja, aber also Spaß beiseite. Wir haben ja hier tatsächlich äh, sagen wir mal, ein richtiges Highlight äh, jetzt hier ähm, im Karton. So, das, das kommt um, um die Füße, diese Halbmonde da. So, jetzt. Das ist, ein, das ist ein Schutz, damit dann der Projektor später nicht äh, wegrutscht, dass mhm. der fixiert ist. Ne? Ja, das so, kann man festlegen. mit Klebeband, genau. Gut, so jetzt eine Ebene tiefer. Jetzt kommt der eigene so, jetzt kommt Jetzt werden wir gleich ernst. Genau, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt der spannende Teil. Ich mal, wir mal so wie hin und du kannst den Karton. Ich ziehe den Karton weg. So. So. Ja. Jetzt wird spannend. Genieren wir nähern uns. Tada. So. Ja. ja, der Hisense, äh, ist jetzt auch vom Design her wesentlich runder. Äh, Nehmt nochmal mal hochgeschneiden. Ja, ich äh, muss hoch. zugeben, in echt sieht er besser aus als auf den Fotos. Ja. Ich habe ihn auf Fotos gesehen und habe gedacht, ja, sie auch mal hier die... Äh, Aber er hat tatsächlich 100% Klavierlack, Optik. Das, das sieht schon edel aus, muss man sagen. Ja, sehr edel. Und wir haben ja auch hier äh, die Soundbar, die integrierte Soundbar ist jetzt ja auch stärker. Mhm. Die hat also jetzt nochmal 10 Watt mehr wie der äh, Vorgänger. Oder beziehungsweise Vorgänger kann man nicht sagen. Das, gibt ja, das ist ja im Prinzip eigentlich äh, ist das ja ein, ein weiteres Produkt in, im Line-Up. Äh, den L5F, den gibt es ja weiterhin ja, mit einem Laser. Hier haben wir jetzt drei Laser. Das ist jetzt Laser. die. Die Weiterentwicklung. Laser-TVs gibt es ja jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre sind ja jetzt schon. Genau. Äh, großen Erfolg. Aber äh, die Farben wurden ja eigentlich nur durch blauen Laser erzeugt. Und äh, das ist ja nur eine der drei Grundfarben. Und grün äh, bzw. rot wurden durch Laser, durch Phosphor erzeugt. Ja. Und äh, die technische Herausforderung war es immer, einen, einen Laserprojektor herauszubringen, der alle drei Grundfarben mit entsprechenden Lasern erzeugen kann. Also einen roten, einen grünen und einen blauen Laser. Der Durchbruch kam ähm, mit dem Samsung, äh, das war äh, LSP 9T, der erste RGB-Laser-TV. Ja. Und das ist jetzt der zweite auf dem deutschen Markt. Und Hisense äh, kontert das spätere Release mit mehr Licht. Nicht? Die geben an, dass sie 3000 Lumen bei diesem Gerät erreichen mit diesen rgb laser Wohlgemerkt, Ansi-Lumen. Das Ansi ist ein Riesenunterschied. Ja. Genau, also Lumen damit werden ja die, die, wird ja die Helligkeit eines Projektors gemessen, weil Fernseher wird es ja anders angegeben haben. Und viele Hersteller tricksen so ein bisschen, die geben dann an den Lumen der Lichtquelle oder oder oder dann stehen da inflationäre Zahlen. Da hast du vollkommen recht, Ansi Lumen ist ein Standard, ein Standard, ein Messstandard, der auf der Leinwand, an der Leinwand gemessen wird und der ähm, das vergleichbar macht. Und dann muss man dazu sagen, der Hersteller gibt noch einen anderen Wert an. Und zwar, äh, der sagt, dass das 420 Nits entspricht. Ja. Man kann das auch mal mit einem Fernseher vergleichen. Ja? Und äh, das bedeutet ja, dass äh, also heute ein, ein sagen wir, relativ heller äh, Fernseher oder Monitor, der hat ja irgendwo äh, 500 Nits. Ja? Also sind die sind aber dann schon brechend hell. Gut, das zieht ein bisschen auf den HDR-Standard ab, da wird ja diese NITS für diese Highlights verwendet. Viele HDR-Fernseher sind mit 1000 bis 2000 angegeben, die sind aber auch viel, viel kleiner, muss man dazu sagen. Genau. 400 NITS bei einer Bildgröße von 100 oder 120 Zoll, also das, ist, das muss ich jetzt an dieser Stelle aussagen. Man muss sich bei dem Highlights immer vorher entscheiden, welche Bildgröße man haben möchte. Denn er wird grundsätzlich ja. mit einem Screen ausgeliefert. Genau, es gibt ja drei Möglichkeiten, drei Screens. Also es gibt ja einmal den 100L9G-A12 äh, bzw. Nee, B12. Das ist dann äh, im Prinzip äh, die Fresnel Soft. Äh, Fresnel bedeutet, das, Soft Screen. Ist, das ist auch wieder eine neue Screen-Technologie. Und, und dann gibt es noch das Hub-Panel. Also ich habe das, hab das jetzt vertauscht. Also es äh, ist ja ein bisschen verwirrend. Und zwar das D12 ist praktisch das neue. Die, ich glaube, die Bezeichnung. Und B ist Hardpanel. Das, das kann man, glaube ich, vorher ja. angucken. Also Sie haben das bezeichnet. Ja. Es, gibt, es gibt drei Modelle. Also B, B12 ist Hardpanel und, und D12 ist die neue Leinwand. Ja. Da gibt es ganz neu, das ist eine Fresnel leinwand Allerdings muss man da dazu sagen, da hat man ein kostenloses Philips Ambilight dabei. Mhm. Also Ach, das auch noch. leider nicht, leider haben wir das nicht dabei, aber <lacht> ich sage jetzt mal ein kostenloses, weil bei einer Fresnel-Leinwand hat man leider äh, so ein bisschen äh, ein, ein, ein, ein unscharfes Doppelbild, sage ich jetzt mal, kann passieren auf der Decke. Ja, das, äh, also das gilt vor allen Dingen für den, für den Harzkrien. Denn der Harzkrien, das ist praktisch eine, eine, eine Kunst, ein Kunststoffscreen und der ist äh, sehr robust. Abwaschbar und so weiter, hat viele Vorteile, ja. aber er hat eine etwas glattere Oberfläche und die reflektiert leider ein klein bisschen von dem Licht ja. und das landet dann an der Decke. Genau, und das hat man bei der Softscreen, ist das, das natürlich nicht so. Genau, die Softscreen, die hat nämlich keine glatte Oberfläche, da sind die Rillen praktisch liegen frei, ja. ähm, die ist trotzdem sehr robust, ja. äh, aber sie hat definitiv weniger diese Oberflächenreflexion an die Decke, das ist ein Vorteil. Genau, also ich sage es jetzt nochmal es gibt die 100L9G, jetzt Vorsicht, minus B12 und dann 100LG9 minus D12. Ja. Also das ist dann das Softgen. Und dann gibt es aber, um, das, um die Verwirrung noch <lacht> weiterzuführen, es gibt jetzt auch noch ein 120L9G und dann aber nur noch ein A12. Und zwar, und das ist... Eigentlich eine CLR, ALR. Genau. Da sind wir jetzt nicht drauf angegangen, diese Screens unterscheiden Softscreen. sich nochmal. Diese Fresnel Screens, die, die, die haben runde Lamellen sozusagen, sind kreisförmig angeordnet. Ja. Und dadurch können die sowohl Licht von der Seite als auch von oben und unten absorbieren. Das heißt, die filtern Fremdlicht aus allen Richtungen. Ja. Der CLR-Screen, der filtert ausschließlich Licht äh, vertikal, also das von oben kommt. Das ähm, ähm, hält da nicht so viel Kontrast in einem hellen Raum, aber hat einen wesentlich breiteren Sichtwinkel. Das hat also wieder beides seine, seine Vor- und Nachteile. Und, ähm, na gut und natürlich die Größe. 120 Zoll, da reden wir wirklich schon über die richtige Heimkinogröße. 100 Zoll ist auch schon deutlich größer als ein Fernseher. Ja. Aber 120 Zoll ist schon wirklich ein wichtiger Aber äh, jetzt gerade noch nochmal äh, zu, zur Leinwand, ob, ich, ob man die braucht. Natürlich braucht man die, weil äh, ich werde immer ja. wieder gefragt, Unbedingt. kann ich denn auch den Projektor auch so äh, out of the box einfach irgendwo hinstellen und dann auf die bloße, also auf die pure Wand. Das würde ich also zum Beispiel vermeiden, weil man weiß ja nie, ob die Wand gerade ist, ne? ob die Mulken äh, hat oder ob die, genau. welche Struktur die hat. Wir ja? sehen das gleich, wenn wir ihn mal anschalten. Und durch diesen extrem flachen Winkel äh, trat das Bild ja ganz flach über, über die Fläche. Genau. Und man sieht Unebenheiten, die man sonst überhaupt nicht sieht. Es gibt ja. ein äh, physikalisches Gesetz, also Einfallwinkel ist gleich Ausfallwinkel. Und ja. wenn ich jetzt so, so extrem, flach, genau. extrem, dann... Grundes äh, äh, wird es umgeleitet an die Decke und das verhindern wir praktisch mit der Leinwand. Ja, ja also äh, zum Beispiel, um, um ein Ausschlusskriterium zu nehmen, äh, rauffaser gehen zum Beispiel gar nicht, ja. denn äh, die sind ja so, so, so leicht hügelig und durch diesen extrem äh, flachen Winkel erscheint jeder kleine Knobel in der Raufaser wie ein Berg und äh, ja. dann hat man richtige Schatten auf, im Bild. Also... Aber auch bei Trockenbau, äh, auch wenn das glatt aussieht, ist eine, das ist ja eine Mondlandschaft. Das sind immer, immer Gipskartonwände ja. und da sind immer irgendwo auch ein bisschen beigespachtelt. Es funktioniert nicht. Und abgesehen davon, äh, man will das ja auch tassüber benutzen. Also theoretisch, wenn man eine 100% plane Wand hat, könnte man tatsächlich so ein Ding benutzen äh, mit nur einer weißen Fläche. Aber das wäre dann genau wie ein herkömmlicher Projektor auch nur bei voller Abdunklung. Äh, möglich Und, und diese Spezialscreens, die sorgen eigentlich erst dafür, dass das Tageslicht hat. Eigentlich, man, äh, ist es ja schon so, dass ein Hardpanel zum Beispiel wäre ja mein Favorit. Ja? Ja. Aber da gibt es leider nur bis 100 Zoll. Und das ist natürlich auch ein bisschen so ein, äh, eine Sache, ob man, ob, ob man das jetzt mag. Ne? Ob, man, ob man das jetzt mag, dass die, dass die Screen eben, äh, sagen wir mal, nicht äh, faltbar ist, dass die, sagen wir mal, äh, jetzt, äh, sagen wir mal, ja, Du weißt, das ist ja, halt so also, einfach, das auch, ja, sagen wir mal, zum der aufbau aufzubauen. Ich meine, der aufgebaut sind sich eigentlich beide relativ äh, ähnlich. Wie gesagt, der, man sieht eigentlich nicht, ob das jetzt auf dem Rahmen gespannt ist oder wirklich eine durchgehende ja. äh, Acrylscheibe. außer eben, dass die eine ein bisschen glatter ist und auch ein bisschen robuster ist. Ähm, aber ähm, klar, im Aufbau gibt es ein paar Unterschiede. Andererseits, meiner Meinung nach, ist der Aufbau nicht so schwierig. Also wenn man selber nur zwei linke Hände hat, meistens reicht einer, einer ein... <lacht> irgendein Hobbyhandwerker, um, um das äh, aufzu, aufzubauen oder eben Fachhändler beauftragen, ihr macht das bestimmt auch auf Wunsch, oder? Genau, natürlich. So, so ich fahre jetzt gerade nochmal die, die Landwand, beziehungsweise äh, zeigt nochmal das Rückteil. Ja, hier sehen wir jetzt die, die, die Anschlüsse, die Laserwarnung natürlich und die Anschlüsse, genau. Ja. Ja hauptsächlich mechanisch, denn äh, hier sind die Anschlüsse für, für TV-Quellen, also Satellit oder Kabel und das war so frickelig bei dem Vorgänger, weil das so, so gewinkelt da drin war, man konnte das gar nicht richtig feststellen. Das kann man jetzt endlich gut, gut montieren. Und äh, Triple-Tuner, nicht? Genau. Also, ganz und ein CI Plus. So. Ein CI Plus. Also wie ein richtiger Fernseher kann man hier äh, alle Quellen anschließen und auch PTV mitgucken. Also kein, keine Abstriche. Viele Laser-TVs haben noch nicht mal einen Tüler. Er hat sogar einen Tüder. Dann haben wir hier, was haben wir LAN. Wir haben äh, einen optischen. Ja, LAN ist natürlich, das Gerät ist voll smart, auch wie ein richtiger Fernseher mit eigenen Apps. Da brauchst du natürlich Internet. Gibt der WLAN oder eben per LAN. Ja. ja, und dann hat er einen optischen Ausgang, klar, weil er dann auch Ton nach außen geben kann. Und USB. Also und er hat sogar Visa. Visa werden noch viele nicht kennen. Das ist ein Funkstandard, womit der Laser-TV, sogar Multikanalton, direkt an Lautsprecher funken kann. Kabellos, das ist mir wirklich auch schön. Und ich habe auch hier gesehen, seitlich ist auch nur mal ein USB. Genau, USB hat da hinten und an der Seite, wenn man dann spontan mal von der Folie vom Handy äh, oder, oder so, irgendwelche. abspielen will. Ja, das genau. äh, geht alles von hier. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir. Wir mal an. Wir bauen den 9G jetzt einmal auf und zeigen immer, was er kann. Richtig. Also, dann bis gleich. Was hast du hier? Ja, satt. Okay. Standard, oder? Ja. 1.000 Länder auf vollen Wagen. Ja, wir haben ihn ja eingerichtet, also auf die Stelle eingerichtet. Die kann man bestimmt noch perfektionieren, aber das passt jetzt schon recht gut. Und das hier ist jetzt tatsächlich der Home Screen, der eben kommt, wenn man die Home-Taste auf der Fernbedienung drückt. Und äh, auf den ersten Blick ist das schon sehr beeindruckend. Ja, ich jetzt auch mal. Man sieht ja, auch jetzt hier an den Farben, dass das ein drei. Man sieht das eigentlich direkt. Man, sieht, ist, und man ja. sieht das hier, dass er extrem intensiv. Ach, man sieht übrigens, wenn ich zu nah komme, es da runter. Das ist der Augenschutzmodus, damit man nicht in den ja, Lichtstrahl guckt. Genau, das es, haben wir jetzt es, genau ist, das haben wir jetzt jetzt aktiviert. Das heißt, äh, so, jetzt mal wieder. Jetzt ist ein, bisschen, wieder. Nach, ein bisschen weg. Ja, man sieht das direkt an den Farben von dem Rot, äh, dem Blau, äh, aber auch das Grün da bei, bei Live-Now. Genau. So, prima. Ja, also wir sehen jetzt hier schon mal, die Farben. ist schon mal ganz vernünftig. Man genau, wir haben jetzt aufgebaut, das ist der Homescreen, der kommt, wenn man äh, die home taste drückt. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es auch ein sehr lichtstarker äh, Laser-TV ist und dass er sehr intensive Farben hat. Man also sieht das hier bei dem Rot von Pro7 oder auch bei dem Blau oder da, da drüben bei dem Grün. Das sind wirklich extrem intensive Farben. Das kann man jetzt gar nicht in dem, in dem YouTube-Video so sehen, weil das, ja. der Rest der Kette das nicht. Ich bin sogar der Meinung, dass das auf dem Fresnel auf der Fresnel-Leinwand noch mal heller ist, eine intensive. Allerdings denke ich mal, dass vielleicht der Kontrast hier jetzt ein bisschen besser ist. Ja, definitiv klar. Die die die Fresnel-Leinwand, wird noch mal ein bisschen mehr Helligkeit pushen und so weiter, aber den Kontrast noch mal verbessern. Aber das hier ist gerade zum Abfilmen auch sehr gut, weil das Blickwinkel stabil ist, Standard CRT. Ja, also man sieht direkt, dass er lichtstark ist und farbintensiv dass es ein RGB-Laser ist. RGB-Laser haben manchmal immer so die Tendenz, dass sie so ein bisschen funkeln. Das Laserlicht hat so ein leichtes so Glitzern, Glitzern. Das ist, wenn man hier ganz nah angeht, kann man das sehen. Aber ich persönlich finde es besser als bei anderen Geräten, die ich schon gesehen habe. Also subjektiv jetzt. Ne? Ja. Also ich sehe hier kein, aus zwei Metern entfallen, kein schlimmes Glitzern. Also ich habe das schon intensiver gesehen bei anderen Geräten. Ja, ja ähm, gut. Zum Menü selber, logisch, das ist eine typische Smart TV-Oberfläche. Hier haben wir die ganzen Streaming-Apps, Netflix, YouTube, die gängigsten. Das ist, äh, funktioniert auch, sagen wir mal, reibungslos, ruckelfrei. Absolut schnell, man sieht direkt, das ja hier. Also so. komplett ohne Verzögerung. Heißt, jetzt bewirkt, glaube ich, auch irgendeinen schnellen Prozessor. Ähm, ja, da ja. wird also nicht gespart in der Hinsicht. Ne, Also, ich starte jetzt mal die YouTube-App. Die ist ja lizenzfrei sozusagen. Ja, da sieht man auch, wie schnell man im YouTube ist. Das ist ja keine Sekunde. Muss nichts geladen werden. Und jetzt haben wir hier die, die tagesaktuellen Empfehlungen. Spider-Man. Ja, Spider-Man-Trailer. Können wir mal kurz aufrufen. Noch ein bisschen Spielfilmmaterial. Das ist natürlich sauber. Ne? Wenn, wir, Im Gegensatz zu einem richtigen TV, ja. Ja, dann äh, hat man hier jetzt wirklich 100 Zoll. Da gibt es, glaube ich, äh, momentan im TV-Bereich, kenne ich jetzt nur 85 nee, Zoll. Ja, genau. Da haben wir jetzt hier schon mal 100, natürlich 100 120 Zoll Smart TV, genau 120. Und man sieht ja jetzt hier auch beim 100 Zoll Screen, wir haben hier jetzt hier äh, ein ganz normales Lowboard und das Gerät steht drauf. Wir haben jetzt nicht überdimensionale Abstände zur, zur Wand, sondern mhm. das ist doch voll Wohnraumkompatibel. Bei 120 Zoll, klar, da müsst ihr noch ein bisschen weiter wegschauen. Ja. Und man kann ja zum Beispiel auch eine Deckenmontage machen. Ja, das geht jetzt tatsächlich auch. Das hat am Anfang ja gefragt, ob er an der Decke hängt. Kann man auch an die Decke hängen. Das ist äh, ja. auch eine Option tatsächlich. Ja, hell. Zwischenbildberechnung ist an. Das kann man natürlich jetzt im Video wahrscheinlich nicht sehen. Läuft sehr flüssig. Macht keine großen Artefakte, auch hier bei den Action-Sequenzen. Funktioniert alles schon recht gut, muss man, muss man sagen. Erfüllt den Anspruch, den man an so TV stellt, auf den ersten Blick sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was man, was man noch so einstellen kann. YouTube verlassen. Einstellen. Einstellung. Hier sind wir jetzt im normalen Projektor-Menü sozusagen. Nicht? Da haben wir verschiedene Bildmodi. Das war jetzt noch nicht mal der hellste, würde ich sagen. Bei Dynamisch wird da wahrscheinlich noch mal einiges heller. Die können wir ja noch mal... So, ja, ist dann noch heller. Weiß nicht, das wird man natürlich durch die Kamerabelichtung nicht so sehen. Dann ähm, Ton. Hat er auch verschiedene Modi? Er hat Dolby Atmos. Gut, man fragt sich, ich persönlich also frage mich immer Dolby Atmos mit so einer Art Soundbar. Ne? Ein komplettes Raumsystem wird er wohl kaum ersetzen können. Aber der Klang, wie gesagt, ist schon schon beeindruckend. Zum Tonmodus-Einstellung hier kann man jetzt. Man kann ja auch sagen wir mal einen Heimkinoreceiver oder man kann auch sagen wir mal per, wahrscheinlich auch per Bluetooth kann man sich da äh, auch mit einer Heimkino-Soundbar verbinden. Und ja. ja, das, das ist natürlich ganz klar, dass das ein ganz anderes Sound ist, ne? Ja, ja. Gut, wir haben jetzt hier so einen Equalizer, das heißt, man kann das tatsächlich nach Belieben sich selber noch einstellen. Automatische Lautstärke, äh, ja, das ist natürlich damit man so einen einheitlichen Lautstärkepegel hat, nicht wenn man zwischen den Sendern umschaltet. ja und so weiter. Was haben wir hier noch bei Lautsprechern? Ja, da haben wir ja den digitalen Ausgang. Äh, da kann man sich das dann aussuchen. ARC, genau, er kann auch über HDMI den Ton ausgeben, genau. über Bluetooth. Das ist ja das Ding mit oder der optischen Genau. Dann nimmt man dann den ARC-Ausgang. Richtig, ja. gut. Netzwerk, ja, haben wir ja schon verbunden, muss man nicht viel machen. Da hat man jetzt zum Beispiel auch Weg on, ne? das heißt also, dass er überladen angeht. Ja, Schätzt genau. Bedienung, genau. Menüschema dunkel, mal gucken, hell. Aha, hell, oh ja, das ist wirklich hell. <lacht> dunkel finde ich ein bisschen schöner, muss ich zugeben. So, Menütransparenz, ach Gott, da kann man ja alles einstellen. System. Das hier wird noch interessant sein, hier kann man jetzt die, die äh, Geometrie noch korrigieren. Das haben wir noch gar nicht aufwendig gemacht. Jetzt kann man sich tatsächlich beliebige Punkte aussuchen. Und dann kann man hier tatsächlich man, zum Beispiel das Bild jetzt Na, pixel quasi pixelgenau pixel genau, hin, genau hinbiegen im Maßen genau. des Wortes. Ja. Passt aber so schon sehr gut. Also äh, wenn man jetzt gar nicht groß ähm, äh, verändern. Augenschutz kann man zeigen, wenn ich den aktiviere ja. und ich näher mich jetzt dem Gerät, dann merkt er das und äh, fängt an zu warnen. Um Ihre Augen zu schützen, schauen Sie nicht direkt. Und wenn ich zu... Jetzt weiß sich abgeschaltet, weil wir nicht schnell genug weg waren. <lacht> ich probiere es nochmal. Ja, jetzt, jetzt merkt er, dass ich... Ja, jetzt kommt gleich der Countdown. Ja? Ja, doch, diesmal hat er nicht ganz abgeschaltet. Also das ist, gut, das ist besonders, wenn jetzt äh, kleine Kinder oder Tiere äh, in, in der Nähe sich aufhalten ja. und das Gerät auch mal unbeaufsichtigt ist. Und natürlich sollte man nicht dauerhaft hier in diese Lichtquelle reingucken. Und wenn man diesen Augenschutz aktiviert, dann geht das gar nicht, weil das Gerät vorher einfach ausschaltet. Genau. Den kann man auch deaktivieren und äh, dann ignoriert er das. So, Support, Systeminformationen, da haben wir wahrscheinlich wieder... Firmware-Updates, Firmware-Aktualisierung heutzutage ja ein. Gucken wir mal, ob da jetzt momentan eins ansteht. Gucken wir mal, genau. brauchen ja nicht ausführen. Überprüfen wir sie. Okay. Dann schauen wir mal. Aktuellste Version wurde installiert. Ja ja. Sehr haben gut. Wir, dann hatten wir die noch. Ich kann das auch automatisieren, dass man sich da nicht drum kümmern muss. haftungs service Für so kleinen Server aussteuern. Okay, jetzt hat auch. Netzwerk taugt nicht alles nur. Ja. Äh, was, was haben wir denn? Äh, Gibt es da auch einen Echo-Modus? Oder beziehungsweise kann man die Zwischenbildberechnung äh, verfeinern? Gucken wir mal. Wir haben hier, ich gehe mal auf den Standard-Bildmodus. Jetzt haben wir Bildmodus-Einstellungen. Lichtintensität. Aha. Aha, da Na, haben die wir schon die Lichtausbeute. Da kann man also einstellen, wie stark die... Die Laser, oh ja, oh, der war noch lang nicht auf, der war auf 12, nicht? jetzt kommen auf 20. Das ist also tatsächlich die Laserlichtquelle. Dann haben wir nochmal die herkömmlichen Helligkeit-Kontrastregeln, die beziehen sich auf das Eingangssignal. Adaptiver Kontrast, dann passt er sich an dunkle und helle Szenen an, das heißt er dimmt dann je nach Bildinhalt. Ähm, Eisen gibt ja selber eine Million zu 1 Kontrast an. Gut, das ist natürlich ein Marketingwert. Bei Vollschwarz schaltet er einfach die Laser ab und dann kann der Hersteller eigentlich alles angeben. Richtig. Da müssen wir halt nochmal richtig nachmessen. Aber also so der Inbildkontrast ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hoch. Da haben wir die Bewegungskompensation. Das ist die Zwischenbildberechnung. Ja, die können wir tatsächlich ausschalten. Stark, der starken effekt Die stand auf Standard. Da war sie auch schon sehr flüssig. Und man hat hier den Benutzer definiert. Ah ja, das ist schön. Da kann man selber einstellen. A, wie stark es noch ruckeln soll bei 24p oder wie flüssig, oh ja, das geht bis, und B, wie, wie, äh, wie stark die Bewegungsstärke sein soll. Das ist schön, da kann jeder seinen eigenen genau. persönlichen Sweetspot, das ist super, das ist besser als diese Ausmittel hoch einstellen die viele Geräte noch haben. Ja, das ist schon mal ja, sehr gut. kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Rauschreduktion, genau, das sind die üblichen. Farbtemper, Was kann man noch bei Experten einstellen. Für die genau, jetzt kommt was für die Kalibrier-Farbraum nativ. <lacht> ja. Äh, ja, nativer Farbraum des Gerätes ist natürlich sehr, sehr groß. 107% BT-2020. BT-2020 ist ein Farbraum, der von der Software noch gar nicht genutzt wird, weil eben gar keine Fernseher das können. Das können tatsächlich nur diese RGB-Lasergeräte. Ähm, die sind so unglaublich intensiven Farben in der Lage. Hm. Farbtuner. Ja, das ist für die Kalibrierfans, da können die alle Farben kalibrieren und natürlich perfektionieren. Weißabgleich. Sogar als 20 Punkt. Ja, das ist wirklich. Also das ist auf jeden Fall, sehe ich jetzt schon sehr professionell. Da kann man sich austoben, ja. Da kann man sich. Äh auch hier Gamma H22 hat auch das 1886, das manche bevorzugen. Gamma-Kalibrierung. Ach Gottchen, das können wir in. Das kann man dann in. Fünfer Schnitten, naja. Ah, ja, da kann man wirklich, das kann man wirklich perfekt einstellen, wie man möchte. Ja. Also da haben wir komplett einen kompletten Gamma equalizer Das sehe ich schon sehr viele Kunden, die da ihren Spaß dran haben werden, sagen wir mal, ja. auch filmabhängig äh, sagen wir mal, den Projektor einzustellen. Ja. Genau. Die Übergänge sind ja fließend. Eigentlich ist das ja ein Fernsehgerät. Ja. Jetzt sagt man vielleicht, die meisten Fernsehgucker interessieren sich nicht so für perfekte Farben. Bei Heimkino Beamern sieht das wieder ganz anders aus. Da gibt es viele, die wirklich das absolut perfekt eingestellte Bild machen. Und hier kann das eigentlich jeder machen, wie er will. Es gibt verschiedene Presets, aber für die Perfektionisten, für die Kalibriersüchtigen gibt es. Ja, ich würde mir jetzt aber so einen James Bond äh, würde ich mir anders einstellen, als dass er vielleicht ein bisschen mehr ruckelt. Ne? Ja. Weil das ist dann mehr, so, mehr Kino-like. Ne? Also im Kino hast du ja eigentlich sowas überhaupt nicht. Ne? Nee, man hat im Kino ja keinerlei Zwischenbild Es gab ja ein paar, zwei, drei Filme, die mit 60 Hertz funktionierten. Ja, dann also, ist auch sagen wir mal die, die Auflösung ist grislich, ne? Das ist eigentlich alles anders so wie man es eigentlich einstellen würde. Ganz, ja, zumindest so etwas ältere Semester wie wir. Wir haben noch das typische Kino genau. 24 P ruckeln. Und wir wollen gehören, es eben so haben. Wir wollen das so haben. Ne? Da ist unscharf, ist da scharf. Ne? Junge Generationen sind das vielleicht <lacht> nicht mehr so gewohnt. Ja. Und äh, insofern aber das kann jeder da einstellen wie er will. Ich genau. Das ist sehr gut. Also man das es auch scharf sehen. Das macht alles einen guten Eindruck. Scharf ist er auch definitiv. Auf jeden Fall. Also auf den ersten Blick, ohne dass wir ihn jetzt groß vermessen haben, ich sage schon einer der beste. Ich bin da schon sehr beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt. Also was, was ich da jetzt sehe. Und ich muss sagen, wir haben ja da schon im Vorfeld uns ein bisschen informiert, was die, was die anderen Experten dazu sagen, jetzt in der USA in der ja. USA oder in den USA. Genau, ich meine, er hat einen Hauptkonkurrenten, das ist der Samsung. Das ist überhaupt das einzig andere. RGB Laser TV Gerät am Markt er hat auch sehr intensive Farben, aber ich habe sie jetzt noch nicht nebeneinander gesehen. Aber ich würde aus dem Gedächtnis sagen, er ist heller, definitiv. Tatsächlich ist er auch in den technischen Daten heller, also der wird schon, schon etwas lichtstärker sein. Was natürlich gerade unter restlichen Bedingungen besser ist. Der Samsung braucht ein bisschen weniger Abstand, also das ist ganz interessant. Aber dieses Gerät hier, da wird man seinen Spaß damit haben, ja, auf jeden Fall, definitiv. das ist definitiv, und ob man das jetzt in 100 Zoll oder in 120 Zoll haben muss, ja, in im Wohnzimmer ist 120 Zoll schon eine Hausnummer, ja. das muss man nicht unbedingt haben, aber ähm, es gibt ja auch Leute, die setzen sich im Kino in die erste Reihe, da kann man auch eine 120 Zoll ja. äh, Leinwand Inhalte. Ja, das hängt natürlich auch von der Größe ja. des Wohnzimmers ab. Wenn man ein richtig schön ja. riesiges Wohnzimmer hat, dann, wo man weit weg sitzen kann, da ist ein 120 Zoll-Bild natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nicht? Man muss sich bei jetzt vorher entscheiden. Ich persönlich weiß, dass man das im Gerät natürlich verstellen kann, aber da kommt man als normaler Anwender nicht so leicht dran. Sagen wir mal so, wir können jetzt nicht mehr machen. Also ich weiß nicht, Du wirst wahrscheinlich äh, eh nochmal äh, den L9G genauer unter die Ja, das will ich jetzt mal du machen. Du wirst ihn vermessen. Genau, die ich Tage. werde ihn vermessen, definitiv. Und nochmal weitgehend äh, überhaupt testen. Sehr spannendes Gerät, also man sieht auch jetzt schon, das wird schon eines der, der besten Laser-TVs des Jahres sein. Also ja. definitiv, das kann, kann, man, so wirklich, kann man jetzt schon so sagen. Kann man jetzt schon sagen, also aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich jetzt hier mit, das ist ja normales Fernsehmaterial. Und ich sehe auf den ersten Blick, dass die Farben stimmiger sind als beim Samsung. Beim Samsung musste man bei normalem Fernsehmaterial schon einiges nachoptimieren. Bei HDR sah das anders aus, da war der sehr gut aus auf der Box, aber hier sehe ich schon, dass das Color Management schon etwas fein, fein getunter hat. Man muss auch sagen, dass viele Angaben, also auch von den Mitbewerbern oder von den Geräten der Mitbewerbern, dass diese Angaben... Meistens ja auch äh, mal, äh, eine Definition bedürfen. Also, mal, das heißt, wie sie gemessen sind, warum die Zahlen so groß sind. Ja? Ja. Aber ich vertraue doch eigentlich eher dem, was ich selbst gefälscht habe, oder wie sagt man da bei diesem Sprichwort. Ja, genau, ja, richtig. Oder traue keinem... Äh, keine Statistik, wie ich selber... gesehen <lacht> <Statistik lacht> hast ne? ja. Das heißt also, wie ist denn der auf eine Million zu so eins gekommen, wenn das Auge äh, sowas überhaupt nicht wahrnehmen kann, ne? Ja. Dann äh, vertraue ich doch lieber dem Bild, äh, das, das mir gefällt, ja? Wenn ja. ich, wenn, wenn, wenn ich äh, sagen mal, äh, den Eindruck äh, gewinne, dass das Schwarz schwarz ist, ja? und dass, sagen wir mal, das Rot hier mir besser gefällt, ja? dann ist es ja jetzt auch egal, was da für eine Zahl steht. Mhm. Wenn, wenn, sagen wir mal, der Mitbewerber grau ist, und dann kann ja irgendwas mit, der, mit dieser Angaben stimmen. Ja, das ja? stimmt. Was muss man jetzt sagen? Naja, Herstellerangaben sind immer die bestmöglichen Werte, die irgendwie erreicht werden. Und es wird selten erläutert, wie sie erreicht werden. Genau. Manchmal gibt es Modi, die einfach nur die Messwerte hochschnellen lassen, die aber dann... Äh, und, und ich kenne jetzt zum Beispiel am Markt äh, Angaben, wo man behauptet, äh, sie hätten 3500 Lumen. Ja? Ja. Und äh, ich sehe jetzt hier den hellsten UST-Beamer, den ich jemals gesehen habe. Und, äh, also ich meine, es kann natürlich sein, dass es äh, äh, äh, ähnliche hellere gibt, die ich jetzt nicht kenne. Aber den, ich ja, aus dem Gedächtnis ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja, und Aber man merkt direkt, dass er sehr hell ist. Ja. Rechte Stelle ist sehr hell und, äh, ja, und er hat 3000. Also, ja. was passiert, wenn, wenn der jetzt 3000 äh, äh, Ansilumen hat, dann müsste er hier dann 3500 Blumen haben. Ja. ja, ja, gut. Manche geben ja auch die Lichtquellenhelligkeit an, dann steht da auf einmal 6000 Blumen in technischen ja. Daten. Ja, die hat er dann irgendwo im Gerät. Das interessiert natürlich niemanden, nee. ne? Aber also die ganzen oder, Verluste danach wenn er noch da, da kommen. Oder ich würde jetzt, sagen wir mal, den Projektor irgendwo 400 Meter unter der Erde in einem Salzsturm anschmeißen ne? mhm. und dann hätte ich vielleicht 8.000, 12 12.000 Lohn. Ja? Ja. Aber das nützt, nützt uns ja nichts. Das wäre ja viel zu hell. Ja. Ne? Aber sagen wir mal, die Helligkeit, ne? die ist natürlich jetzt besonders, äh, sagen wir mal, im Bereich von beim HDR, also bei den HDR-Farben, da ist natürlich Helligkeit äh, ausschlaggebend. Ja, also HDR steht ja für High Dynamic Range. Das lebt davon, dass Highlights besonders lichtstark sind und je heller ein Gerät ist, desto besser kann das natürlich diese Highlights dann auch wirklich in Licht umsetzen. Und ähm, klar, je größer das Bild ist, desto relativer ist das mit diesen Highlights. Ähm, aber klar, also äh, wir hatten es ja eben schon erwähnt. Das war wahrscheinlich auf 100 Zoll bezogen, diese 400 noch was mit. 420 Das ist bei so einer Bildgröße natürlich schon, schon sehr ordentlich. Aber das, ich kenne ja auch im Businessbereich die Präsentationsmonitoren und die sind auch nicht heller. Ja, das stimmt. Viele Monitore ja. sind nicht heller. Halt. Das muss man jetzt mal so sagen. Und das bedeutet, dass ich im Umkehrschluss auch bei Tageslicht ein sehr gutes Bild habe. Ja. ja. Gut, äh, haben wir noch irgendwie was vergessen? Och, ich denke, so für, den ersten, für das erste Unpacking und die erste Vorstellung haben wir, glaube ich, alles ge gesagt. Vielleicht noch zur Lautstärke. Er ist tatsächlich... Flüsterleise. Recht leise. Wir haben ihn, glaube ich, auf höchster Helligkeit. Ich überprüfe das jetzt nochmal. Ähm, denn da sind wir wieder bei, bei den Werksangaben, wieder bei den üblichen. Die Hersteller geben natürlich immer die Lautstärke an, aber nie äh, unbedingt in Kombination mit, mit der höchsten Helligkeit. So, wir haben jetzt dynamisch, Wir ähm, lassen das mal auf dynamisch und gehen hier auf Lichtintensität. Ja, ist auf Anschlag, tatsächlich. Ja. Und er ist wirklich, er ist jetzt hörbar, aber er ist ja eine angenehme Duk Duk Frequenz. Gehe mal, an geh mal auf. Wir warten jetzt, mal. jetzt mal. Oder kannst du vielleicht einen anderen Modus einstellen, dass er dann weiß, dass... Das können wir mal machen. Wir sind gerade wieder beim Film noch. Ja, tschüss ne? Er scheint sich gar nicht groß zu verändern. Doch, jetzt oder? Auf jeden Fall ist er leise, definitiv. <lacht> Verhältnis zur, zur Licht. Äh Stärke ist das nicht laut, das Gerät. Jo. Können wir auch mal messen. Hat er jetzt solche Stufen, dass er äh, so Mittel, aber also so Eco-Moden und sowas hat? Ja, das, das, das geht hier über diese. Oder geht es nur über die Leiste? Das geht über diese Leiste, ja. Anscheinend. Da können wir mal gucken. Aber das ist. So. Ich drücke noch die Grundtaste. So ja. so. okay. mal, der, ach, der Regenbogeneffekt ist. Äh, er hat also recht genau. wenig Regenbogeneffekt, ja. Das funktioniert alles sehr gut. Eigentlich sehe also, ich jetzt überhaupt keinen Regenbogen. Nee, hast ist du da irgendwie was? Ja. Hab ich habe noch keinen störenden Regenbogen gesehen. Ne? Oh ja, das Menü kann man noch, ja, das ist auch ziemlich ja. selbst erklären. Nicht? Ja. Senderliste, Programmübersicht. Man hat natürlich. Wie sich das für ein Smart TV gehört, so ein komplettes Fernsehmagger, äh, Pro kompletten Programmguide. Das funktioniert aber auch alles super schnell. Ne? Ja. Also wirklich. Da kann man nicht sehen. mehr gern. Das ist wirklich äh, brauchbar. Ja. Also sagen wir mal, wenn man schon das Geld ausgibt, dann ist das äh, nicht, dass man sich da an der Stelle jetzt ärgert. Ne? Ja. Also da ja. hat man wirklich vollen Genuss und. Äh, und auch äh, sagen wir mal, bei der Angabe verliert man also keinen Spaß. Ja, definitiv. Das ist wirklich ziemlich ausgereift. Der Vorgänger oder der kleine Bruder, der war ja auch schon ziemlich gut. Der war nicht so hell, der war relativ äh, der war etwas limitierter von der Lichtleistung, aber er war von der Bedienung auch schon so äh, extrem praktisch. Kannst du Flaschen mal in den App Store gehen? Genau, den App Store. Schauen wir uns noch den App Store an. Das würde mich jetzt mal interessieren, was man da... Genau. Gehen wir mal hier. Das wird hier wohl bei My Apps sein. So. Das sind die Apps, die schon installiert sind, glaube ich. Ne? So. Das sind ja schon ganz schön viele. Und wo ist jetzt der App Store? ist ja nicht unten in dem einen, also in dem Monat. Da gucken wir nochmal. Seite 1. MyApps. My Apps, ja. Da waren wir gerade. Apps zu löschen und zu sortieren. Sind die alle drauf? Free? Schauen wir mal. Die sind alle schon installiert. Also Streaming für Streaming ist gesorgt. Ja, definitiv. So muss jetzt der App Store. Da braucht man eigentlich nichts anderes mehr machen am besten den Job kündigen und dann den ganzen Tag streamen. Ja, genau. Wie heißt das heutzutage? Binge-Watching. Ne? Serien, Serien, auf einem Stück gucken, ganze, ja. ganze Nächte durch. Doch, sagen mal, also mit dem Sonnenuntergang sieht man, dass die, dass die Farben ganz einfach hier schon das halten, was, was, was man vorher bei dem 3 d verspricht. Ja? ja, also hier... Man sieht hier zum Beispiel eben gerade sehr intensive Zyantöne. Das kann die Kamera gar nicht so eins zu eins aufnehmen, Nein. wie das hier in echt aussieht. Jetzt sieht es wieder relativ ähnlich aus, aber eben, dass man äh, extrem intensive Farben, die wirklich. Äh, sehr natürlich auch, ne, nicht total ja. übertrieben. Ne. Also man sieht auch hier, dass das nicht einfach nur hell ist, äh, sondern man sieht hier im Schnee sieht man die, die grauen äh, Stellen und äh, ja. ja scharfe, aber noch gar nicht zu gesagt. Machte äh, 4K mit Schifftechnologie, hat sich auch bewährt. Ne? Ist auf jeden Fall äh, ein scharfes Bild. Ähm, ich würde mal sagen, so, so 90 von den nativen Geräten. Ne? Genau, so, so viel jetzt abschließend. Äh, ich würde sagen, wir, wir warten dann noch weiter. Genau. Ich würde noch mich nochmal mit ein bisschen mit, mit den Messinstrumenten austoben und dann sehen wir weiter. Aber der erste Eindruck ist schon mal ziemlich gut. Ja. Also, dann äh, vielen Dank äh, fürs Zuschauen dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt und äh, wenn noch Fragen sind, einfach unten in den Kommentaren äh, die Fragen, Fragen stellen und wir beantworten das natürlich und äh, ja, vielen Dank und wir wünschen euch noch einen guten Abend Tschüss. oder Tag. <lacht> Tschüss!